So, hallo. Gestern habe ich ja bereits Scribus vorgestellt unter Ubuntu. Heute äh, möchten wir uns den PDF-Export und Vorbereitung für den Druck uns etwas äh, genauer anschauen. Dazu äh, nehmen wir unter anderem die Funktion Preflight, wie es in InDesign und Adobe Acrobat heißt, äh, vor und werden anschließend als PDF äh, das Ganze exportieren. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile auch mal das Problem gelöst ähm, mit hier den roten äh, Balken von gestern. Irgendwie war da eine falsche Schrift drin, eine arabische. Und die konnte dann nicht anzeigen und deswegen gab es die Probleme. Und nun werden wir uns den Preflight anschauen. Dieser ist nicht ganz so ähm, groß wie äh, in InDesign oder dem Adobe Acrobat ab der Version der Edition Professional aber beide Programme kosten Geld und das nicht wenig und Freibus ist ja sogar gratis und von daher die Frage was ist ein Preflight? Ähm, auf Deutsch heißt es in etwa Vorflugkontrolle und hier sieht man Probleme, die es nachher beim Druck geben könnte. Beispiel sind Bilder nicht in der Auflösung vorhanden, wie sie sein müssten, um zum Beispiel die 300 dpi zu erreichen, oder Schriften fehlen, kann es immer Probleme geben mit Schriften. Habe ich selber gerade erlebt, dass da eine Schrift gefehlt hat, und da gab es völlig Probleme. Und bei solchen Sachen immer in die Druckvorstufenüberprüfung, So heißt es jetzt hier ins Scribus schauen und gucken, dass hier keine Probleme mehr sind. In diesem Fall, äh, wir haben hier auch mehrere Profile ähm, in diesem Fall steht jetzt bei jedem Profil, dass alles in Ordnung ist wir haben äh, hier ja nur Text, ist also nichts Großes nur dass hier ein überfließender Text ist das ist weil ich äh, einfach hier äh, 99 Absätze eingefügt habe damit alles voll ist und da ist halt ein bisschen mehr eingefügt worden und deswegen kommt jetzt die Meldung, die soll uns nun aber mal äh, nicht stören sie schauen äh, oder ihr schaut natürlich dass ihr hier keine Fehler habt dann wollen wir das ganze mal als PDF exportieren wir bekommen hier wieder in die Druckvorstufenüberprüfung und müssen hier unten Fehler ignorieren klicken wenn wir welche haben macht ihr natürlich nicht nun hier können wir dann ähm, das ganze als PDF exportieren wir können hier einen Pfad angeben ähm, und verschiedene Einstellungen, zum Beispiel, ob, wenn wir nur bestimmte Seiten wollen, wo die Bindung ist, welche Kompatibilität, je nachdem ähm, was ihr macht, braucht ihr eine andere Kompatibilität. Eine höhere Version äh, des PDF-Formates ist zum Beispiel für ein interaktives PDF äh, vonnöten, kann dafür aber nicht mehr mit älteren äh, Adobe-Readern gelesen werden. Wir können hier auch die DPI, zum Beispiel hier für die Bilder oder fürs EPS, also ein Postscript. Das Ganze wird als Postscript exportiert und dann über Ghostscript als ähm, PDF äh, konvertiert. Wir können hier die Schriften einbetten, sehr wichtig. In diesem Fall verwende ich Ubuntu, Vecula. Ubuntu ist übrigens seit Version äh, 10.10 in Ubuntu integriert. Also ganz neue Schrift. Präsentationseffekte, das müsste dann auch so eine ähm, ein interaktives PDF sein. Ja. Nein. Ja, okay, Da sieht man mal wieder, dass man einer virtuellen Maschine nicht so wenig RAM geben sollte. Das wenn äh, der Mond ein bisschen. Ich will keine. Klicken wir mal auf die geh raus. Okay, filipinieren, gehe ich einfach wieder rein. Okay, jetzt klappt's. Ähm, betrachten, hier können wir zum Beispiel Doppelseite links auswählen. Wenn wir einen geeigneten, äh, also, äh, geeigneten PDF-Reader haben, werden dann die Seiten äh, links und rechts nebeneinander angezeigt. Immer zwei. Nach meinem Kenntnisstand geht dies in Adobe Acrobat. Andere können es unterstützen, müssen es aber nicht. Zum Beispiel der ähm, bei Ubuntu integrierte Standard-PDF-Betrachter kann es nicht. Das werden wir auch nachher nochmal sehen. Wir können das Ganze noch mit einem Passwort versehen. Da, das Drucken und Ändern unterbinden. Und hier die Farben wählen. Ähm, für mich... Sieht Monitor Internet für RGB aus, also 3 Farbsystem. Drucker müsste 7 also 4 Farbsystem sein, was ja im professionellen Druck ähm, der Standard ist, Industriestandard und Graustufen dementsprechend schwarz-weiß. Wir lassen hier aber alles mal. Und vielleicht noch eine kurze Sache: Nicht alle Drucker unterstützen. Ähm, Vierfarbsystem. farbsystem äh, Wir haben einen Farbdrucker, äh, ja, ähm, sorry, Farbdrucker hat wahrscheinlich jeder ähm, einen speziellen Bilderdrucker, also spezialisiert für Bilder und der unterstützt auch das Vierfarbsystem. Hier im Zweifelsfall würde ich Monitor Internet auswählen. Und dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze einfach mal. Okay. Das ist abgeschlossen, öffnen wir das PDF noch zum Schluss und sehen dann hier den Text. Wie bereits äh, erwähnt, zeigt dieser Reader ihn nicht nebeneinander an. Das ist etwas schade, aber äh, ja, kann man nicht ändern. Ist eh nur eine Darstellung, im Prinzip ist es natürlich so. Und wenn ihr eine Doppelseite machen würdet, gerne, dann müsst ihr das als DIN A5 machen und quer und dann könnt ihr das äh, so nebeneinander, dann ist es aber eine DIN A5-Seite und es könnte problematisch geben. Also, wenn ihr es professionell drucken lässt, ist das da auch in Ordnung, kein Problem. Ähm, das Ganze wird dann nachher durch den beim Druck. Erledigt, dass das nebeneinander ist. Das Ganze wäre auch nur zur Darstellung gewesen, was wir eben ausgewählt haben. Okay, dann Entschuldigung nochmal, dass es eben äh, diese technischen Probleme gab, dass das Ganze sich aufgekommen hat. Äh, danke fürs Zuschauen, abonniert mich, wenn es euch gefällt und danke.